Hallo und herzlich Willkommen. IBMs Business Automation und Content Management Anwendungen sind absolut unternehmenskritisch, da sie in endkundenbezogenen Prozessen eingesetzt werden. Mitarbeiter und zunehmend auch Roboter hängen stark von ihnen ab. Daher benötigen die Administratoren ein Werkzeug, das sie und auch IT Operations 24x7 umgehend informiert, wenn sich der Gesundheitszustand der Plattform ändert. Wo die Business Automation Systeme laufen, darf dabei keine Rolle spielen. Nicht wertschöpfende Tätigkeiten, zum routine Routinechecks, müssen weitgehend automatisiert werden, sodass die Administratoren mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben bekommen. IBM eZim System Monitor oder ESM schützt die Produktivität ihrer Anwender, indem er Veränderungen in der Business Automation Plattform frühzeitig erkennt und dadurch Beeinträchtigungen verhindern kann. Gleichzeitig nimmt ESM den Kostendruck aus dem Betrieb, da tägliche Routineaufgaben in der Überwachung automatisiert, inklusive Einbindung in das IT-Service-Management. ESM ermöglicht Administratoren, ihre gesamte DBA-Plattform proaktiv zu überwachen. Nicht nur die DBA-Komponenten selbst, sondern auch deren Infrastruktur. Ein funktionales Monitoring prüft nicht nur, ob die Einzelteile für sich laufen, sondern auch, ob diese zusammen funktionieren, sodass die Anwender tatsächlich arbeiten können. Wenn etwas Relevantes passiert, werden die Administratoren umgehend alarmiert. Eine Knowledge Base bietet Informationen über mögliche Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen für tausende von Logfile- und Monitor-Events. Diese Knowledge Base kann von Ihnen erweitert werden. Automationstasks helfen, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen, zum Beispiel das Starten von Komponenten oder das Sammeln von Troubleshooting-Informationen im Fehlerfall. Durch Custom-Tasks können Sie die Automation für Ihre Zwecke maßschneidern. Zudem können Sie bestehende Skripte weiterverwenden, als Custom Task oder Custom Monitor. ESM überwacht Ihre Content- und workflow systeme in einem Single Point of Control, ob im eigenen Rechenzentrum, in einer privaten oder hybriden Cloud, ob als traditionelles System oder als Container. Die Weiterleitung an zentrale Lösungen wie Watson AIOps oder ServiceNow ermöglicht IT-Operations die Business Automation-Plattform 24x7 in deren eigener Konsole zu überwachen. Außerdem kann die zentrale KI-Engine mit Business Automation-spezifischen Eventinformationen angereichert werden. ECM System Monitor deckt alle IBM-Content- und Workflow-Lösungen ab in einem Single Point of Control. Oft haben DBA-Administratoren keine Kontrolle über die Middleware und Infrastruktur ihrer Anwendungen. Fallen aber Ausfällen dieser Komponenten zum Opfer. Daher ist es wichtig, Ihnen auch Informationen zum Beispiel zu Ihren Application-Servern und Datenbanken verfügbar zu machen. Um Business-Services vollständig zu überwachen, können bei Bedarf eigenentwickelte und Drittanwendungen wie Import-Tools in die Überwachung aufgenommen werden. ESM überwacht DBA-Systeme, wo immer sie laufen, im eigenen Rechenzentrum oder in privaten bzw. hybriden Clouds, ob Amazon, Microsoft oder jede andere Cloud. Zudem überwacht ESM sowohl traditionelle Systeme als auch DBA Container. Die Komponenten ESM Management Server und ESM Agent sind beide auch als Container verfügbar. Der ESM Agent überwacht Collective Events der DBA Container, die über den Prometheus Exporter zur Verfügung gestellt werden, sowie Logfile Events via Logstash. Darüber hinaus führt er funktionale Prüfungen gegen interne API der DBA-Komponenten durch, um deren Funktionsfähigkeit insgesamt zu überwachen. Die Containerüberwachung von Kubernetes wird so um eine Business Automation-spezifische Anwendungsüberwachung ergänzt. Der Hauptnutzen für die Fachbereiche besteht im Schutz ihrer Produktivität. ESM minimiert die Auswirkung von Ausfällen oder Performanceverschlechterungen auf Anwender und Roboter wie auch auf ihre Endkunden. Nacharbeiten im Fachbereich werden vermieden. Der Hauptnutzen für die IT liegt in der Automation notwendiger Überwachungstätigkeiten sowie der Einbindung der Business Automation Plattform in Ihr IT Service Management. Da ESM eine Standardlösung ist, muss auch das Rad nicht neu erfunden werden. Beides spart IT-Kosten und senkt Betriebsrisiken. Um den bestmöglichen Nutzen zu erzielen, empfehlen wir eine maßgeschneiderte Implementierung basierend auf unseren Best Practices. Auf Wunsch unterstützen wir auch im Betrieb des Monitoring oder bieten diesen als Managed Service an. Dieser Managed Service beinhaltet sowohl die Bereitstellung der ESM-Software, als auch deren Implementierung und laufenden Betrieb. Ihre Administratoren brauchen sich um das Monitoring selbst nicht zu kümmern, sondern können sich ganz auf Ihre Business Automation Plattform konzentrieren. Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank!